Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing von Phil Filler. Heute habe ich für euch den Mont Blanc Meisterstück Nummer 146. Hier haben wir eine schöne cremefarbene Umverpackung. Das ist ein Karton von Mont Blanc. Hier oben prangt dann das Mont Blanc Logo drauf. An der Seite habe ich die Markierung, dass es sich um FSC Mix Papier handelt, also die Umverpackung hier. Und ein Grünpunkt, dass ich dann alles recyceln kann. Verpackt ist er dann hier noch mit ja, so Laschen. Der Karton lässt sich sehr leicht öffnen. Zum Vorschein kommt hier ein schönes Etui, was hier eine leichte Struktur aufweist. Hier auch wieder mit schön mit einem Mont Blanc Logo. Es sieht vom Weiten aus, als ob das Leder wäre, aber es fühlt sich auch eher nach gepolsterten Kunststoff an. Also ich würde jetzt von der Haptik her sagen, das ist ähm, ja das wie ist hier kein Leder. Hier unten sieht man, dass es äh, auch in China hergestellt worden ist. Also die Box. Mhm. Okay, na gut. Wahrscheinlich werden die meisten Montblancs auch nach Asien mittlerweile verkauft. Dann habe ich hier noch mal eine schöne weiße Kante, wo dann der Füllfederhalter drinne liegt. Ja, ist eine schöne Verpackung. Und wenn man die jetzt hier öffnen, also die lässt sich relativ schwer öffnen. Also was heißt relativ schwer? Hier hinten scheint eine Scharniere zu sein, womit ich den dann öffnen und schließen kann, sodass der noch offen bleibt. Hier kommt dann ein Service Guide Heft für den Füllhalter und ähm, hier im Innenraum habe ich dann alles hier nochmal, ist auch nochmal schön gepolstert, damit hier dem äh, Mont Blanc Füllfederhalter nichts passieren kann. Aber jetzt kommen wir erstmal hier zum Service Heft, das ist der Service Guide. Das haben wir hier in mehreren Sprachen steht dann wieder hier was zum Füllfederhalter drin. Hier haben wir dann zum Beispiel ähm, was Allgemeines. Da steht dann wieder zum Beispiel was zur Pflege, dass man den ähm, Füllfederhalter alle ähm, drei Monate reinigen sollte und ähm, dass wenn man den auf Reisen nimmt oder im Flugzeug sollte dann die ähm, Feder, ich glaube, ja, genau, die Feder sollte dann ähm, nach oben zeigen. Also da bildet sich dann ein Luftpolster und ähm, damit das der beim Druckunterschied damit die Luft dann nach oben entweichen kann. Und ähm, Rückstände von der ähm, Tinte ja, könnten dann ähm, also von alter getrockneter Tinte könnten Rückstände die neue Tinte dann natürlich verändern. Das ist natürlich ganz klar. Und äh, man sollte jetzt die Feder und die Kappe mit einem feuchten und fusselfreien äh, Tuch reinigen. Hier, wenn man noch einen Montblanc Blanc Füllfederhalter mit Magnet hätte, ähm, hat man dann halt hier nochmal den Hinweis, dass man ähm, aufpassen sollte, wenn man jetzt einen Herzschrittmacher hat oder ein. Ähm, Implantierte Isolinpumpe und so weiter, aber der hat hier keinen Magnetverschluss, also kann man das hier umgehen. Hier schreiben sie dann noch was, wie der Montblanc aufzubewahren ist. Wenn er längere Zeit nicht verwendet wird, dann soll man den, die, wir, die Tint aus dem Füllfederhalter komplett entleeren. Und man soll dann den gereinigten Füllfederhalter dann auch verwahren. Ja, Das war es jetzt zum Service Guide nochmal hin. Hier auf der letzten Seite. Haben wir dann hier die Produktnummer, die Seriennummer von Mont Blanc, das Kaufdatum und hier nochmal ein Stempel, wo man ihn gekauft hat? So. Hier haben wir dann den Mont Blanc Füllfederhalter. Der sitzt hier richtig schön fest in den Etui drin. Also hier ist dann die Ausbuchtung. Das sind so zwei Kissen, die pressen dann sich hier so schön an den Montblanc Blanc Füllfederhalter dran, sodass er dann hier schon richtig fest drin sitzt. Und wenn ich den zumachen würde, dann wäre der Mont Blanc-Füllfederhalter auch richtig schön geschützt. So, Er bleibt doch offen stehen. Und hier kann man so richtig schön beides ja, schön verwahren. Ist, ist eine schöne Verpackung. Jetzt kann man noch kurz gucken. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Das Heftchen wird hier auch nicht in Deutschland gedruckt. Das kommt auch aus China. Also wurde auch verlagert. Dann kommt wahrscheinlich nur noch der Füllfederhalter hier. Aus deutschland und der rest halt zugekauft aus fabriken aus china naja. ja ich hoffe das unboxing video hat euch gefallen ich werde jetzt den füllfederhalter ausgiebig testen und euch dann davon noch berichten so bis zum nächsten mal alles liebe alles gute